Damit ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge The Witcher 3. Ich muss heute etwas leiser reden, es ist schon dezent spät. In der Woche haben wir und es ist... Viertel vor zwölf. Ja, ich sollte gleich auf ins Bett gehen, weil ich habe morgen auch Schule. Und so. Äh, nicht wundern, ich rede heute ein bisschen leiser. So, warte mal, wir hatten hier dieses Buch gefunden. Ähm, was war das nochmal? Das ist jetzt auch schon wieder zwei Tage her, als ich gespielt habe. Inventar... Was war das nochmal? Also die Folge heute ist generell etwas leiser wahrscheinlich. Egal, dann machen wir hier erstmal weiter. So. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Okay, finde heraus, dass die Mittagserscheinung an das... Ah ja, okay. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Die Mittagserscheinung bleibt in War der Nähe des Wohnens. Ich will nicht kämpfen. Auf ich will nicht kämpfen. Nein. Warte mal. Ich brauche Art auf jeden Fall. Oh Gott. Ich wollte gar nicht kämpfen. So, warte mal. Ne, ich brauche äh, jeden. So, jetzt mache ich hier. Oh Gott. So, komm sie ist her. Geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Oh Gott. Etwas hält sie hier. Okay. Das habe ich gerade nicht gedacht, dass sie einfach so angreift, okay? So, ich, ich bin gerade einfach in den Party reingekommen und auf einmal passiert so viel, ne? Ich hätte sie, glaube ich, letztes Mal vor fünf Minuten länger spielen sollen. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Okay. Was ist denn jetzt beim Brunnen los? Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Okay. Eine Leiche. Hängt am Ziehseil. Oh, nice. Das ist ja schön. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Was machen wir jetzt? Oh, okay, sie ist Breites aber auch... Becken schmaler Kiefer. Eine Frau. Rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Nein, das musst du nicht. Nein, ich, ich gehe doch nicht hier runter. Was ist denn los mit dir? Wir können doch nicht einfach hier runterspringen. Oder sollen wir das einfach mal machen? Ja, ich speichere mal kurz. Äh, freier Speicherplatz. so. Und dann springe ich hier runter. Ich will hier nicht runter, aber wir machen das einfach mal. Wenn er das sagt, das wird schon richtig sein. Das ist ein Hexer, ich bitte dich. Hui. Okay. Was gibt's denn hier unten so schönes außer Wasser? Ach so, unter Wasser oder wie? Ja, genau, unter Wasser. Tauchen. Das hier ist eine Truhe. Ich weiß nicht, ob hier was drin sein könnte. Nein. Äh, hier unten. Hier. Was ist das? Der Arm. Das ist der Arm. Und ein Armband. Genau. Okay. Und jetzt? Ich finde einen Weg aus der Höhle. Ich könnte wetten, dass diese Mittagserscheinung hier irgendwo noch rumlauert. Ich könnte wetten. Okay. Mal gucken. Wir werden jetzt hier wieder rauskommen. Oh. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist Ein Armband mit einer Inschrift Für Claire von Volker Das Armband okay. muss der Frau im Brunnen gehört haben Wunderschöne Handwerkskunst Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen Um die Mittagserscheinung zu vertreiben Am besten in der Nähe des Brunnens Okay ich Finde einen Weg aus der Höhle, das schaffen wir Schaffen wir Verlasse die Höhle Ja, machen wir ja schon Alles gut Ähm Ich kann nebenbei noch gucken Ob hier unter Wasser irgendwas ist Aber soweit sehe ich hier nichts Bin ich jetzt schon aus der Höhle draußen? Ich glaube nicht, oder? Nein, natürlich nicht Ich muss noch weiter dachten, okay Boah Solche Höhlen wären für mich in echt so ein Albtraum, ne? Ich könnte das nicht... Da hätte ich, glaube ich, Platz an... Angst... ...wenn ich die ganze Zeit so unter Wasser wäre und nur jede paar... Meter... ...was heißt paar Meter, paar viele Meter Luft bekommen würde. Das wäre so schlimm. Okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder draußen. Gut. Bereite dich auf den Kampf gegen die Mittagsanscheinung vor und... Fache, entfache beim Brunnen ein Feuer. Das kriegen wir auch... In, äh, ...Inventar... Ich habe einmal Schwalbe und einmal Donner. Ich kann einfach beides aktivieren. Regeneration und Angriffskraft, genau. Ähm, Alchemie. Ist noch irgendwas extrem stark. Mittagserscheinungen, Absurd. Ähm... Okay. Mal Katze. Vergiftung. Gibt eine Ver Naja nee. Geisteröl Ganz im Ernst, ich erstmal so ähm, Das heißt Inventar ähm, Wir werden jetzt mal kurz Meditation Bis abends Machen wir es 18 Uhr Dann können wir die restliche Zeit noch ähm Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten Muss Geisteröl herstellen Tränke trinken So ich denn hier ein Feuer entfachen? Ähm. Quest. Äh, böse Wesen spuken normalerweise in den Ruinen von Burgen, Festungen oder wenigstens Türmen. Die Erscheinungen, die Erscheinung von Weißgarten hatte jedoch einen viel profaneren Ort gewählt. Ein Brunnen. Ein Bauer aus Weißgarten namens Ol Odolan suchte jemanden, der das Phantom vertreiben würde und Gerald übernahm den Auftrag. Ja, aber... Ich hoffe, die sagen mir das, wenn ich jetzt hier... Ja. Körper verbrennen. Ja. Okay. Und das Armband. Und das Armband. Egni. Jetzt kommt wahrscheinlich der Geist, oder? Ja. Oh nein. Ich hasse das. Ich will nicht kämpfen. Vor allem, wenn das hier so ein Bosskampf angesagt wurde. Warum, warum hat die die Zungen noch? Nur noch Skelett. Hey, ich Zunge? glaube, es hat geklappt. Oh cool. T und Z... Was? Sie ist fort. Für immer. Kannst du ich sagen, dass das war... Das war ja viel zu einfach, kannst du mir ernst aufnehmen. Geisterstaub, Amethystenstaub, Mittagserscheinungen und Tagen, Helle Essenz, Smaragstaub und die Trophäe. Die Trophäe gucke ich mir gerne mal kurz an. Ähm, Inventar... Ja. Das ist die Greifentrophäe. Die Mittagserscheinung-Trophäe habe ich keine Ahnung, wo die gerade ist. Ich weiß nur, dass ich wieder in Mutagen irgendwas gefunden habe. Das heißt, ich kann bei ähm, Charakter. So, hier. Mutagen wie da. Ne, hier, genau. Nochmal Vitalität oder wie? Wow, zweimal Vitalität habe ich gefunden. Das ist ja doof. Ja, zweimal das gleiche. Cool. Okay. Ähm... Kehre zur ba Okay. Jetzt kann ich die Quest auch schon abgeben. Ich hab ehrlich gedacht, dass es viel länger dauert, die zu besiegen. Das ist wirklich so eine Art Bosskampf würde aber anscheinend war das halt echt, ne? Also jetzt wissen wir auch, wie man Geister tötet. Einfach alle Tränke reinballern, damit man keinen Schaden bekommt und mehr Schaden macht. Und einfach immer... Ähm... Hier einsetzen. Und mit dem Spruch werden anscheinend Geister verbannt. Funktioniert sehr gut. Ich habe irgendwie über 200 Schaden gemacht, kann das sein? Irgendwie sowas? Ah, irgendwie sowas auf jeden Fall, okay. Ähm. Odolan, oh, hier bist du. Falsche Seite, ups, ich komme. Einen Moment. Immer noch falsche Seite. Wo ist denn der Eingang? Hä? Oh, hier war richtig, ups, hi. Alles gut? Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohnmeister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Äh, behalt das Geld für deine Tochter? Nein, danke, ich nehme das Geld. Ich bin. Na, sowas. Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und nice. ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Nice. Danke schön. Äh... Weißgarten. Okay. Schön, schön. Auftrag abgeschlossen. Quests. Äh, somit hätte ich alle Nebenquests bis jetzt. Dann kann ich mich auf den nächsten machen, oder nicht? Äh, das heißt... Weltkarte. Äh, da. Dann... Gehe ich mal zum Anschlagbrett und gucke mal, was da so dran steht. Ich bin gespannt. Ich hab keine Ahnung, da waren wir noch gar nicht dran Ich weiß nur, dass ich kurz, äh, Igni auswähle Weil das gegen Oha, Wölfe und, Lette. ja, weil das gegen Wölfe und Co. echt gut ist Wie wir schon bemerkt haben Und du sagst immer das gleiche Richtig mal boxen, nein Spaß So, Anschlagbrett, zeig her Würdest du bitte ruhig sein? Erstmal die kurzen Sachen Hallo, warte. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe mal neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er ja krumm und schief gebogen ist. Und ein Biss soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder seine Felder ohne... F Ganz im Ernstes versuche ich mal, was ist das? Zeig her. Interessante Orte. Es gibt viele interessante Orte, in denen dichte, dichte Wälder... ...in den dichten Wäldern und, Dün und dünstigen Sümpfen zu entdecken... Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf, de auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Leertaste zum Vorfahren. Okay, gut. Ähm... Nice. Weltkarte, zeig her. Wichtige Orte... Ich hoffe, da, um zu springen, links klick. Genau. Ja, okay, ist gut, ist gut. Äh, uh, hier ist die im set. Größe der Karte ändern. so, ja, okay. Da muss ich hin. Nein, ich will eine andere Quest. Warte mal, Quests. Nebenquests. Nein. Ich habe die Quest noch gar nicht ausgerüstet. Warte mal. Äh, uh, hab ich jetzt einen Zettel bekommen oder so? Sonstiges. Jedenfalls Brief. Uh, wo habe ich das denn jetzt hingelegt bekommen? Diesen Zettel hier, den ich gerade genommen habe. Oder sind hier wirklich irgendwie Fragezeichen? Oh. Oh. Okay, das ist viel. Okay, das ist interessant. Dann probiere ich einfach mal aus, noch ein zweites zu nehmen. Wer hat Zwei äh... Herr, Herr, Sahir. Äh, ja, ja, Nichts verstanden. Nicht verstanden, was ihr, was ihr gerade gelesen habt. Kein Wunder, es ist Nilfgardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Was hat das jetzt gemacht? Schattie. Ich glaube, das gibt einfach immer mehr solche Punkte. Oh Gott. Oh Gott, da wird noch richtig viel zu machen sein. Okay, wir werden jetzt einfach mal... Einfach mal hier hin reiten. Mal gucken, was das ist. Bevor wir hier eine komplett neue Quest einnehmen... Schneller. Alles klar. Bevor wir hier eine neue Quest annehmen, will ich jetzt erstmal das hier machen, weil der Part ist ja eh gleich zu Ende. Ähm, muss ich denn? Ach, ich muss andersrum. Weiter so, Plätze. Da lang muss ich. Okay, jetzt nach rechts. du Ärger? Fahr bitte geradeaus, die Plätze über die genau, danke schön. Okay, gut, so und das war irgendwo mitten im Wald oder so. ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Hier rechts wäre noch eine Quest, Fischer. Glaube ich, können wir mal oh, Wolf? Brauche ich nicht diesen Fischer hier? Können wir mal gucken? Die Quest, wenn ich, wenn wir alles andere fertig haben, und das hier ist ein Ort der. Ma oh Gott Okay, okay, okay, okay, Jeden Komm her Komm her Dich töte ich, ich Okay, gut huh. Geister machen mir nichts mehr Ihr könnt mich mal Halten zum Interagieren Was ist das? Ich würde gern wissen, was das ist, bevor du hier irgendwas machst Gerald, bitte Sag mir doch einfach, was das ist Ich hab keine Ahnung Aufnehmen was war das? Was ist das hier, Gerard? Einfach zum Auffüllen oder so? Weiß ich nicht, was ist das? Filter. Filter bräuchte ja. Was ist das hier? Ort der Macht. Nutze einen Ort der Macht, um, eine Ver um, um einen vorübergehenden Bonus zu erhalten. Bei deiner ersten Verwendung eines Ortes. Ach so, ein, Außer, ein Fähigkeitspunkt. Okay. Und ich werde anscheinend ein bisschen stärker an allem oder so. Weiß ich nicht. Also. Charakter. Ich habe keinen Fähigkeitspunkt bekommen Und schon wieder Vitalität Okay Müssen wir nochmal gucken Oder mehr halten Ich glaube ich muss halten, kann das sein? Ja, ich musste einfach noch länger halten Okay, jetzt habe ich anscheinend einen Fähigkeitspunkt Genau So, dann werde ich hier mal äh, das war nicht so eine sehr guten Sache. Äh, erhöht die maximale Vitalität, leichte Rüstung kritischer Trefferschaden, Armbrustbolzen, Adrenalinpunktzauber wirken, ähm. Adrenalinausschüttung wirken von so entweder maximale Vitalität. Würde ich sagen, ähm wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust. Nein, starke Angriffe brauche ich auch nicht. Parieren brauche ich auch nicht. Armbrust brauche ich auch nicht. Diese drei sind für mich unnötig. Also gehe ich mal hier hin. Reichweite von Art, Schaden von Ignis schwächt den gegnerischen Richtungswert dauerhaft. Ist schon schick, ja Schadensdauer Um 5 Ach, Zeichen wirkt um 5 Sekunden Anzahl der Ladungen 7 fallen Der Quenchschild Stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht Dann machen wir jetzt Wirklich mal Igni So Dann haben die Gegner danach Nicht mehr so viel Bauer Äh, Inventar Was wollte ich hier machen ich hatte, glaube ich, hier irgendwas gerade vor, oder? Keine Ahnung, egal. Okay, dann reiten wir jetzt auch wieder in die Stadt. war das sogar, das alles hier mit der Folge. Ich reite kurz zurück. Beispiel ich reite hier vor, dann machen wir nächste Folge mal diese Fischer-Quest hier. Und wir haben echt nicht viel geschafft, ja? Aber war cool. War mal wieder sehr spannend. Allgemein Witcher 3 gefällt mir echt gut. Man kann einfach nicht immer spielen, wenn man Bock hat und es gibt einfach so viel zu machen, wie ich das hier schon sehe. Das, wird gut. das ist so schlimm. Okay. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hikio. Ciao.